Hallo, ich bin hier, um Ihnen Tipps zur Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch zu geben. Wie macht man bei einem Vorstellungsgespräch einen guten Eindruck? Ein guter Eindruck beginnt damit, wie Sie sich selbst präsentieren. Ziehen Sie sich gut an und wirken Sie vorbereitet für das Vorstellungsgespräch. Es wirkt zum Beispiel besser, wenn Sie den Lebenslauf und Ihre Unterlagen in einer Mappe oder in einer Tasche haben, als in einer Einkaufstasche aus Plastik. Vermeiden Sie legere Kleidung wie Turnschuhe und Trainingsanzug. Schalten Sie Ihr Telefon aus oder auf lautlos, um Unterbrechungen zu vermeiden, damit Sie das Gespräch konzentriert führen können. Machen Sie sich mit dem Weg zum Ort des Treffens vertraut oder überprüfen Sie bei einem Online-Interview vorab die Einstellungen von Computer und Webcam. Kommen Sie ein paar Minuten vor dem Beginn des Gesprächs. Achten Sie auf Ihre Körpersprache und Ihre mentale Einstellung. Ihre Körpersprache und Ihre mentale Einstellung spiegeln sich im Vorstellungsgespräch. Versuchen Sie daher, eine positive Haltung in Bezug auf sich und die Stelle auszudrücken. Sich gut zu kleiden und einem der Stelle angemessenen Eindruck zu vermitteln, ist der erste Schritt zu einem erfolgreichen Vorstellungsgespräch und gibt Ihnen mehr Selbstvertrauen für das Interview. Überlegen Sie sich, wie Sie auf Ihre potenziellen Arbeitgeber zugehen. Das beginnt schon im ersten Moment, wenn Sie bei der Firma ankommen. Denken Sie daran? dass dies Ihr zukünftiges Arbeitsumfeld sein könnte und seien Sie höflich und respektvoll zu allen, die Sie dort treffen. Wenn Sie von Ihrer Gesprächspartnerin oder von der Personalabteilung begrüßt werden, geben Sie einen festen Händedruck, stellen Sie Augenkontakt her und antworten Sie höflich auf Ihre Einladung in den Gesprächsraum. Vermeiden Sie die grobe Umgangssprache und unangemessene Sprache. Vermeiden Sie es, während des Gesprächs zu lümmeln und Kaugummi zu kauen. Alles, das Sie vor Beginn des Vorstellungsgesprächs tun, ist wichtig, um zu zeigen, dass Sie auf das Gespräch gut vorbereitet sind und sich am Arbeitsplatz professionell verhalten können.